Ich bin's Alena. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei mir hier zu Hause und heiße dich ganz herzlich willkommen. Wenn du neu bist auf meinem Kanal und dir dieses Video gefällt und ich dir sympathisch bin, freue ich mich natürlich darauf, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Was machen wir heute? Ähm, das zeige ich euch gleich, was wir heute alles machen. Nicht wundern, ich habe heute sehr spannende Klamotten an. Ich habe gerade, wir haben es jetzt, Viertel nach Neun. Ich habe heute Morgen schon äh, Holunderblüten-Sirup und Holunderblüten-Gelee gemacht. Ich habe... Ähm, Sport gemacht und noch nichts im Haushalt. Was bedeutet, ich zeige euch jetzt das desaströse Desaster, also für mich desaströse Desaster, was wir hier zusammen aufräumen. Natürlich möchte ich auch die zwei Rezepte vom Holunderblütengelee und vom Holunderblütensirup mit dir teilen, falls du Lust hast, das nachzumachen. Das packe ich aber ganz ans Ende des Videos und schreibe dir nochmal so das Grundrezept Direkt unten ins allererste angepinnte Kommentar, damit du es auch immer wieder finden kannst. So, jetzt nehme ich euch mal runter und dann zeige ich euch, wie schön es hier heute Morgen schon aussieht. Das ist die Küche. <lacht> hier steht noch alles rum vom Gelee machen. Den Herd habe ich natürlich auch getroffen. Das ist der Holunderblütensirup, der sieht bei mir ein bisschen dunkler aus, das erkläre ich euch aber dann später alles. Hier ist das Gelee, da sind Sachen, die ich zum Sommerlicht dekorieren nehmen möchte. Und ja, es sind echte Zitronen und ähm, ja, ne, also ich habe es heute wieder richtig gut hingekriegt. Das Geschirrhandtuch muss dann auch in die Wäsche, weil was wäre sonst Gelee machen und ähm, Sirup ohne Kleckern. Der Geschirrspüler ist auch fertig. Der Rest geht, ein, äh, geht, ja, geht, geht von der Wohnung her. Wir haben wieder im Wohnzimmer geschlafen. <lacht> da habe ich auch noch nichts weggeräumt. Ich habe auch das Rollo noch nicht hochgemacht. Hier äh, Spielzeug, fertige Wäsche, die ich noch aufräumen darf. Im Kinderzimmer ist das Bett auch noch nicht gemacht. Fische sind aber gefüttert. Und ja, im Bad wartet definitiv eine dunkle Wäsche auf mich. Hier liegen meine Schlafklamotten, in denen ich heute Morgen Gelee und Sirup gemacht habe. Die Klamotten vom Mann. Ähm, gewischt hatte ich gestern, das muss ich noch wegräumen, nachdem es jetzt ausgetropft ist. Und äh, ja, ich habe mich heute Morgen natürlich auch fertig gemacht. Die Pinsel muss ich mal wieder waschen, das machen wir auch heute. Und wie ihr sehen könnt, unser Waschbecken. Haare und Kalk und so, was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung, der Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist immer doch da, jetzt habt ihr das gerade gesehen, hier, also so sieht, glaube ich, der ganze Spiegel aus, überall irgendwo so ein bisschen was und ja, das ist mein Sportoutfit gewesen. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, bevor ich noch länger quatsche, fangen wir einfach mal jetzt so, bin ich eigentlich noch drin im Bild, fangen wir einfach mal an. Ich schnappe mir jetzt hier mal mein Haargummi, mache mir die Haare zurück und wir fangen in der Küche an, denn da finde ich, in der Küche ist für mich immer der ja, beste Beginn in unserer Wohnung. Remember when you told me you believe in something And you said you're done pretending that fate is patient Go run away, get it out of your system Come back when you're older Go find a place where you can't be the victim Warum ich in der Küche anfange, hat einfach den Grund, die Küche ist die mit dem meisten Chaos und ich mag es, wenn ich zuerst mir mal den Raum vornehme, der einfach das allergrößte Chaos birgt. Denn so erledigt sich der Rest von der Wohnung eigentlich allein, weil ich am Anfang schon gleich weiß, wenn ich die Küche fertig habe, also den Raum mit dem schlimmsten Chaos bei uns, dann ist der Rest nur noch halb so schlimm. Und genau das möchte ich dir in diesem Video auch auf den Weg geben. Wenn du anfängst, fang mit dem Schlimmsten an, dann hast du es nämlich sofort auch hinter dir. Ein weiterer kleiner Tipp von mir ist natürlich auch, wische die Oberflächen ab. Denn die Oberflächen haben meist die größte Fläche in einem Raum und wenn die sauber und ordentlich ist, dann ist der ganze Raum bzw. wirkt der ganze Raum einfach schon viel, viel aufgeräumter und ordentlicher, als er vielleicht unterm Strich auch eigentlich ist. It's good. bad geht es dann bei mir auch gleich weiter mit dem spiegel denn auch ein spiegel hat eine sehr große fläche und wenn der natürlich gleich als erstes sauber gemacht wird dann ist das ganze nur noch halb so schlimm dann geht es auch schon weiter mit meinen schminkpinseln damit die auch wieder sauber und ordentlich sind und ich husche noch mal dann so schnell nachdem ich das waschbecken sauber gemacht habe über alle oberflächen und räume natürlich auch das wischzeug weg patient darf ich dann natürlich auch gleich waschen, somit habe ich nicht nur eine dunkle Wäsche zum Waschen, sondern auch noch direkt eine helle. Und nachdem dann das Sofa ordentlich aufgeräumt ist und auch der Tisch, kann ich mich dann auch schon im Kinderzimmer einfach daran machen, das Bett zu machen. Beziehungsweise ich sauge erstmal noch kurz durch, gehe dann ins Kinderzimmer, mache dort das Bett, fange dann auch dort an, die ganzen Sachen aufzuräumen, die dort nicht hingehören. Selbstverständlich auch die Wäsche und dann wird auch dieser Raum gesaugt. Oh <laughs> <laughs> mich auch schon so ein wenig an die Deko machen. Ich dekoriere ja immer relativ wenig, da ich ja so viele Zimmerpflanzen habe. Und ja, ihr habt schon ganz oft danach gefragt, mich nerven sie langsam. Also nicht alle. Ich habe einige, mit denen habe ich so ein paar kleinere ähm, ja, Pflegeschwierigkeiten. Die werden mit mir nicht warm oder ich mit ihnen nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu ignorant für ihre Ansprüche. Wer weiß das schon. Also einige Pflanzen werden ausziehen. Ich werde aber vorher noch die Pflanzentour abdrehen, selbstverständlich. Und zum Dekorieren habe ich mich für Pfingstrosen entschieden. Im Garten, meine eigenen sind noch nicht so weit und äh, darum habe ich mir hier welche mitgenommen. Norma, glaube ich, war es oder im Netto. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle mache ich mir die dann in eine kleine, sehr schlichte Vase und die möchte ich dann einfach auch ins Wohnzimmer stellen, denn ich finde, zum Dekorieren ist es bei mir zumindest so, ich dekoriere immer ganz gerne in den Räumen um mit Dingen, die ich schon bereits zu Hause habe oder eben mit solchen Kleinigkeiten wie frischen Blumen, ein paar frischen Zitronen und für mich ist so Zitrone, ist für mich so das Ultimum an Sommer und es hat ja heute auch schon wieder 22 Grad, wo ich dieses Video drehe. Und für mich sind so, also mal abgesehen davon, dass ich die dann auch super nehmen kann für meine Allzweckreiniger und meinen selbstgemachten Glasreiniger und als Kalklöser, ich liebe Zitronen. Und gerade im Sommer, es ist auch sehr schlicht gehalten, die Deko. Also ich bin da so ein kleiner Minimalist, was die Deko angeht. Ich habe ja auch sehr, sehr, sehr viel Deko in den letzten Jahren im Laufe der Zeit einfach auch aussortiert. Die Pfingsthosen stelle ich mir im Wohnzimmer auf unseren kleinen Tisch. Der Fikus, also der ganz ganz kleine Bonsai, fikus irgendwas, steht jetzt im Moment auf dem Fensterbrett und ich wollte einfach mal ja was frisches im Wohnzimmer haben und farblich habe ich mir dann einfach die Kissen aus dem Büro geholt, die Grünen sind die grünen Kissen und auch das Kissen mit dem Schmetterling sind beide von Ikea genauso wie unsere weißen Kissenbezüge aber ich wollte jetzt einfach mal was anderes haben so musste ich nicht losgehen und was neues kaufen sondern ich habe einfach das genutzt was ich hier zu Hause habe und ich finde es super schön natürlich möchte ich euch auch das fertige Ergebnis der fertig aufgeräumten und minimal geputzten Wohnung nicht vorenthalten Feels like I can fly. You can take me high Feels like I can fly You can take me high Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way, I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down until you saved me, until you set me free My eyes were closed, now I see clear as day and I I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly You can take me high I can see the sun staring at you when you make that smile I'm moving closer to you now Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Und wir haben es jetzt 10 nach 10. Oh, jetzt war ich gerade wieder aus dem Fokus. Ist aber nicht schlimm. Die fertig gemachten Sachen kann ich erst dann wegräumen, wenn sie wirklich abgekühlt sind, dann kommen sie in unsere Vorratsschränke. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du dich für die Rezepte nicht interessierst, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Ansonsten ist für dich an dieser Stelle schon Schluss. Und für alle anderen geht es jetzt noch weiter mit dem... Äh wenn einem die Worte fehlen, Holunderblütensirup und holunderblüten -Gelais. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay, also los geht's mit den beiden Rezepten. Ich schüttel die Holunderblüten immer aus. Das hat einfach den Grund, dass die kleinen eventuellen Tierchen, die da drin sind, natürlich dann rausfallen. Wenn wir den Holunder jetzt vorher waschen würden, würde der Blütenstaub flöten gehen. Und genau das ist das, was eben einfach das Gelee und den Sirup im Geschmack ausmacht. Du brauchst zum Beispiel für den Holunderblüten Sirup... 10 Holunder Dolden, also diese Blüten brauchst du davon. Und für das Holunderblütengelee brauchst du 6 bis 8 große Dolden. Die Rezepte findest du gleich im allerersten Kommentar unter diesem Video direkt angepinnt. Und ich zähle das Ganze nochmal durch. Holunder findest du von Ende Mai bis nee, Anfang Mai bis Ende Juni. In dieser Zeit blüht er. Wenn du dich aus der Natur bedienst, dann bedenke bitte, dass du auch noch genug für die Tiere übrig lässt, denn nur aus den Blüten können sich dann zum Herbst in die Holur früchte entwickeln und es wäre schade, wenn die dann einfach auch, ja, wenn die Tiere dann nichts mehr haben oder auch andere Menschen, so wie du und ich. Ich habe meinen Hulunder von meinem Gartennachbarn bekommen. Der hat einen riesengroßen. Der ist umgespritzt, unbehandelt und natürlich, wenn du in der Natur sammelst, dann findest du Holunder meistens am Waldrändern oder auch auf Waldlichtungen und gucke natürlich, dass in der Nähe einfach keine große, stark befahrene Straße ist, so dass im schlimmsten Fall dir auf deine Holunder deutlich nur ein Hummel gepupst haben könnte. Das Ganze gebe ich dann in Wasser, in kaltes Wasser und gebe dann dazu entweder den Saft von einer Zitrone beim Sirup oder beim Gelee den Saft von zwei Zitronen. Ich habe das Ganze jetzt, weil ich meine Zitronen erst zwei Tage später gekauft habe, habe ich das Ganze mit Zitronensaft von Alnatura gemacht oder Alnutra und habe beim Sirup 50 ml gegeben und beim Holunder Gelee 100 Milliliter. Das Ganze lässt du dann 48 Stunden mit geschlossenem Deckel einfach vor sich hinziehen. Jetzt machen wir hier, wie du gerade sehen kannst, das Holunderblütengelee. Und da habe ich dann einfach den kompletten Rest der Flasche dann entleert. Also das sind dann so ungefähr um die 100 Milliliter Zitronen gewesen. Die Zitrone dient dazu, das Ganze länger haltbar zu machen. Ich nehme dann auch immer die Blüten, die nebenher so abfallen, die sammle ich dann auch ein und lege sie dann auch direkt mit in den Topf, damit das Ganze einfach das beste, ja, die beste Möglichkeit hat, einfach schön durchzuziehen. Du kannst natürlich innerhalb der 48 Stunden immer mal wieder umrühren. Nach den 48 Stunden gieße ich die Flüssigkeit in ein Sieb dass mir somit dann die Holunderblüten rausgefiltert werden, aber der Saft ist das, was wir haben wollen. Und den gebe ich dann natürlich auch direkt in Töpfe. Fangen wir auch mal mit dem Holunderblüten-Sirup gleich als allererstes an. Wir haben die Blüten jetzt mit der Zitrone in Wasser eingelegt und das Ganze so 48 Stunden ziehen lassen, haben das Ganze dann auch abgeseit, bedeutet den Saft aufgefangen. Ich nehme jetzt Rohrohrzucker, um das Ganze, ja, den ganzen Sirup einfach zu machen. Dadurch sieht dann mein Sirup am Ende dunkler aus. Mir persönlich bekommt aber Rohrohrzucker besser von der Verdauung und auch von der Haut her, als der industrielle weiße Zucker. Deswegen nehme ich jetzt hier beim Sirup, ganz normal den Rohrzucker. Je nach Rezept, wie ihr sehen könnt, ich habe da drei Liter Wasser drin, musste ich natürlich dann auch dementsprechend mein Grundrezept, was du unten in der Kommentarleiste findest, natürlich dann von den Zuckermengen etc. her anpassen. Das Ganze wird dann natürlich gekocht, der Zucker muss sich komplett aufgelöst haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sobald der Sirup dann sprudelnd anfängt zu kochen, das heißt also, es muss richtige Blasen machen, dann ist der Moment gekommen, wo ich das Ganze wirklich fünf Minuten aufkochen lasse. Wie ihr seht, ich warte noch ein bisschen darauf, dass er endlich mal richtig sprudelt. Zwischendurch immer wieder mal umrühren ist wichtig, damit der Zucker am boden festklebt und sich somit auch schneller löst und ja ich habe eine lustige haltung am ofen wie ihr sehen könnt hier fange ich jetzt auch schon an nachdem das ganze endlich mal sprudelnd vor sich hinkocht, den schaum abzuschöpfen das mache ich mit einem ganz normaler mit einer ganz normalen schopfkelle und ähm, den schaum packe ich mir dann immer auf den deckel vom topf direkt drauf und kann den dann wenn der abgekühlt ist ganz normal einfach entsorgen Jetzt kann ich auch schon anfangen, nachdem das Ganze fünf Minuten vor sich hin gekocht hat, das Ganze in Flaschen abzufüllen. Die Flaschen und so weiter findest du alles in meiner Amazon oder auf meiner Amazon-Seite. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und ich fange dann erstmal damit an, dass ich den heißen Sirup zwei Schöpfkellen in jede Flasche fülle, um das Glas, nachdem es natürlich heiß ausgewaschen wurde, so ein bisschen vorzuwärmen, dass mir die Gläser einfach dann bzw. die Flaschen nicht springen. Da der Topf insgesamt jetzt bei mir 5 Liter Inhalt hat, ist es so ein bisschen schwierig, den da jetzt einmal komplett zu nehmen. Da würde ich viel zu viel verschütten. Drum mache ich das jetzt am Anfang immer ganz gerne mit der Schopfkelle oder mit der Schöpfkelle. Und sobald dann ja der Inhalt im Topf einfach weniger geworden ist, dann ist es für mich leichter, den Rest auch abzufüllen. Und dieser ganz, ganz kleine Rest, der kommt dann, wenn er abgekühlt ist, gleich in den Kühlschrank. Den kann man gleich als allererstes benutzen. Für Eis, Insekt. In Wasser und so weiter. Also ich liebe Holunderblütensirup sehr. Machen wir auch schon weiter mit dem Holunderblütengelee. Wir haben ja das Ganze ziehen lassen und ich fülle mir das Ganze jetzt in meinen großen Topf um, damit ich da einfach mehr Platz habe. Denn Dort kommt jetzt Gelierzucker hinzu, je nachdem ob du den normalen Gelierzucker nimmst oder aber wie ich den 2 zu 1 Gelierzucker, ähm, dementsprechend viel Zucker brauchst du. Da steht aber alles auf den Packungen hinten drauf und auch dieser Zucker wird natürlich unter permanentem und dauerndem Rühren erwärmt, geschmolzen und sobald das Ganze sprudelnd kocht, auch hier drei Minuten wie es auf meiner Gelierzuckerpackung stand. Brodelnd kochen lassen. Aufpassen, der Spaß kann sehr schnell sehr viel Schaum bilden und fast übergehen. Auch diese Szene habe ich euch natürlich drin gelassen, damit ihr wisst, dass das bei mir auch passiert. Nämlich jetzt. Und jetzt kann ich auch hier schon anfangen, einfach den ganzen Schaum abzuschöpfen. Ich habe dann die Temperatur ein bisschen runtergenommen und das Ganze dann nach Packungsanlage drei Minuten vor sich hinkochen kochen lassen. Beim Blütengelee arbeite ich am Anfang auch erst mit der Schöpfkelle, denn wegen viel Inhalt und so weiter ist es für mich dann relativ schwierig, das eben zu kippen. Diese Gläser sind alles äh, fertige Gläser, die ich äh, praktisch... Heikel, also, die ich schon hier zu Hause hatte. Ich habe einen beschädigten Deckel, darum musste ich dann ein Glas nochmal umfüllen, weil es sonst nicht vakuumgeschützt wäre. Der Holunderblütensirup und das Holunderblütengelee sind beides, wenn sie dann abgekühlt sind, kopfüber bis und über ein Jahr haltbar. Auch dieser Rest kommt jetzt dann sofort, wenn er abgekühlt ist, in meinen Kühlschrank und das ist das erste Glas Gelee mit dem beschädigten Deckel, was ich auch einfach benutze. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Try to focus on breathing My heart is getting numpy.